Schenkov, schalten Sie die Schilder ein. Hi, Captain, Schilder auf 100%. Spock, stellen Sie eine Verbindung zum Pausenraum her. Zu Befehl, Captain. Captain, ein feindliches Schiff nähert sich dem Radar. Was ist denn hier los? Habt ihr zu viel Star Trek geguckt? Na, aber mal wieder ran an die Arbeit. Mein Name ist Chantal, ich bin 19 Jahre alt und mache eine Ausbildung zur Elektronikerin für Geräte und Systeme und bin schon im dritten Ausbildungsjahr. Ja, ich bin Marc, ich mache hier ja auch eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme und bin ebenfalls im dritten Jahr. Im ersten Lehrjahr beschäftigen wir uns mit den Grundlagen der Elektrotechnik und in der Praxis lernen wir das vernünftige Löten, das Messen. Im zweiten Layer beschäftigen wir uns überwiegend mit der Programmierung von Mikrocontrollern. Im dritten Layer verteilen wir uns in den Laboren hier auf dem PTB-Gelände und haben da ganz viele Eindrücke, die wir sammeln können, vieles, was wir lernen und können uns einbringen. Die PTB ist ziemlich bekannt für die gute Ausbildung, da man hier gut vorbereitet wird. Man ist hier nicht in der Industrie, wo man unter Stress arbeiten muss, sondern wir sind hier wirklich eine reine Lernwerkstatt. Wir lernen hier vom kleinen Widerstand bis hin zu fertigen Geräten, die instand zu halten, die zu reparieren. Einfach alles über Elektronik. Ey, das Kabel hier, ne? das für den wob antrieb